So, dann herzlich willkommen zum GIS-Lot. Wir haben jetzt den Marco Hugentobler mit Vektorverschneidung und GIS von der SourcePol AG. Ja, dein Partner. Ja, also herzlich willkommen zu meinem Vortrag Vektorverschneidung mit Kugis. Vektorverschneidung ein Thema, das eigentlich so alt ist wie das GIS selber. Da fragt man sich vielleicht. Wie komme ich jetzt dazu, so einen Retro-, sozusagen einen Anti-Hype-Vortrag überhaupt zu machen? Äh, mir ist aufgefallen, auch im Kontakt mit vielen unserer Kunden, dass, äh, dass es zwar diese Vektorverschneidung der Operationen schon sehr lange gibt, aber dass sie erstaunlich häufig Probleme machen. Äh, das hat verschiedene Gründe, wir schauen die noch genauer an nachher. Aber es sind vor allem halt, erstens können numerische Gründe sein, ungültige Geometrien und so weiter. Und zum anderen ist es so, dass diese Operationen immer noch sehr rechenintensiv sind, sehr CPU-intensiv sind. Und äh, ja, ich habe mich dann nachgefragt, ja, wie kann das sein, im Zeitalter von Big Data noch so lange Rechenzeiten? Ja, das war der Hintergrund. Äh, wir schauen uns zuerst mal an, was Verschneideoperationen überhaupt sind. Also im Englischen Vector Overlay, ich habe das mal mit Verschneidung übersetzt. Ich glaube, dass es ziemlich gäbe. Ja, also die Verschneideoperationen, die die Geometrieverschneideoperationen kommen da aus diesen beiden Standards. Der OGC Simple Feature Access Standard definiert da die Operationen Intersection, Union Difference und äh, SIM Difference. Und auch der Konkurrenzstandard im Geometriebereich der ISO SQL MM Standard. Der definiert auch die gleichen Operationen äh, ST-Intersection, ST-Union, ST-Difference und ST-Sim-Difference. heißt auch gleich wie die Postgres-Funktionen. Gut, äh, jetzt, äh, diese Abbildung ist aus der JTS-Dokumentation. Da sieht man, was das bedeutet. Also wir verschneiden Geometrie A mit Geometrie B. Intersection ist dann die Schnittmenge der beiden Ge Geometrien. Union, äh, ist die Vereinigung, eine vereinigte Geometrie, Differenz ist äh, Geometrie A minus B und umgekehrt und die äh, symmetrische Differenz ist dann sozusagen äh, Union minus Intersection. Gut, das ist jetzt auf Geometrieebene. Jetzt äh, auf Layer-Ebene präsentiert sich das ziemlich ähnlich, also wir haben einen Input-Layer-A, einen Input-Layer-B, äh, dann eine Operation, und da sehen wir aus der QGIS-Dokumentation, was da passiert, also Layer A ist rot, Layer B grün und wenn wir jetzt da eine Intersection machen, links oben, sehen wir, dass da die Schnittmengen dann übrig bleiben. Und zwar wird das dann so implementiert, das GIS geht dann zum Vektor Layer A, iteriert über alle Features und macht dann sozusagen alle, alle Verschneidungen mit den äh, Geometrien, die überlappen. Genau, und dann wird halt einfach die Operation angewendet, da bei Intersection wird dann immer die Intersection-Operation angewendet, Difference wird immer difference operation angewendet und so weiter. Soweit so gut, jetzt, äh, was auf den ersten Blick ein wenig überraschen könnte, ist, es gibt auch die Union-Operation, die wir da unten links sehen. Da ist es aber nicht so, dass dann immer der Union-Operator angewendet wird, weil bei der Union-Operation auf Lehrebene möchte man ja eben die verschiedenen Stücke gesondert haben und nicht einen großen Klumpen bekommen sozusagen. Und darum ist das eine Ausnahme, also die Union auf Leerebene ist nicht einfach eine Union zwischen allen Geometrien, sondern ist sozusagen Intersection plus zweimal difference oder Intersection plus symmetrical difference. Gut, ja. Nun geht es Vektorverschneidung mit Kugis. Jetzt geht es mal Richtung Kugis. In Kugis gibt es die Processing-Toolbox, die ganz verschiedene Vektor- und Raster- und überhaupt-Analyse-Algorithmen anbietet. Und da gibt es jetzt verschiedene, verschiedene Einträge, die diese Verschneidoperationen anbieten. Wenn ich sage, Vektor, wenn ich sage Vektorverschneidung mit Kugis, da meine ich jetzt nicht nur Kugis im engeren Sinne, sondern über die Processing-Toolbox kann man auch andere Tools ansteuern, zum Beispiel Graskis oder, oder auch Saga und die bieten das jetzt auch an. Diese Analysen finden dann nicht technisch gesehen jetzt nicht im Kugis-Kern statt, sondern werden dann von Gras oder Saga extern gemacht und dann wird so in Kugis importiert. Aber für den Benutzer spielt das keine große Rolle, weil das Import und Export geht hinter den Kulissen. Ja, und da habe ich also jetzt die verschiedenen. Oben links sehen wir da den Eintrag für Gras. Dann da in der Mitte sind die Kugis Native Algorithmen und rechts sind da die Algorithmen von Saga. Gut, schaue ich die mal an. Ich kenne mich natürlich am besten aus mit den Kugis Native Algorithmen, weil ich selber im Kugis Projekt mitprogrammiere, habe ich da natürlich ein. Besseres Wissen als jetzt bei GRAS-Algorithmen oder bei Saga. Das liegt auf der Hand. Also unter der Haube benutzt QGIS für diese geometrie die wir am Anfang gesehen haben, benutzt QGIS diese Geos-Bibliothek. Das steht für Geometry Engine Open Source und ist, ein, ist in C++ geschrieben, ist ein Port der Java Topology Suite auf C++. Und äh, ja, diese Bibliothek macht eben diese Geometrieverschneidoperationen, wird im Übrigen auch von äh, der Datenbank PostGIS verwendet. Äh, der Code in QGIS, der dann sozusagen über die äh, der Einsprungpunkt ist, äh, ist im äh, LibQGIS Analysis DLL oder SO enthalten. Dort Einsprungpunkt sind da diese Algorithmenklassen. Die gehen dann schnell, aber auf Low-Level-Code. Und Kugis kennt eigentlich jetzt Low-Level gesehen. Kennt es eigentlich von diesen vier Operationen? Wenn zurückgehe, kennt Kugis eigentlich nur zwei, also nur äh, Intersection und Difference. Und Kugis sagt dann halt ja, äh, Union ist einmal Intersection plus zweimal Difference und Symmetrical Difference ist zweimal Difference und so. Darum ähm, ist der Code, der da über die Layer iteriert und das Ganze macht relativ kompakt. Äh, soweit zum Technischen. Wenn man mit diesen äh, Algorithmen, Algorithmen arbeitet, in der Praxis gibt es einige Probleme, die ziemlich schnell auftauchen. Das erste ist, die Input-Geometrien müssen äh, valide, also gültig sein, sonst äh, wirft diese Geos-Bibliothek ziemlich schnell eine Exception. Gut, Man kann sagen, ja, ist ja klar, wir müssen gültig sein. Andererseits in der Praxis ist es fast, fast nie so, dass man einen Datensatz bekommt, wo alle Geometrien gültig sind. Gut, QGIS äh, bietet eine Anzahl von Werkzeugen an, wie man das äh, detektieren kann oder beheben Also ähm, mit dem Geometry Checker oder der Topologieprüfung kann man sich anzeigen lassen, welche Geometrien ungültig sind und wieso sie ungültig sind und so weiter. Der Geometry Checker bietet auch noch an, das zu beheben mit verschiedenen Arten. Oder es gibt da diese Methode Native Fixed Geometries, die auch schon einen Großteil der Geometrien einfach so flicken kann. Leider gibt es aber auch mit all diesen Werkzeugen halt noch Fälle, wo man äh, von Hand dahinter muss, weil halt diese Werkzeuge nicht alles, nicht 100 Prozent äh, flicken können oder weil man selber äh, die Kontrolle darüber haben möchte, wie diese Geometrien geflickt werden. Ein äh, zweites Problem ist, äh, sind äh, sliver polygone das passiert zum Beispiel, wenn wir zwei Vektorlayer verschneiden und die Geometrien die, sind, die passen fast aufeinander, aber halt nur fast und man sieht es auch nicht ganz und dann gibt es halt, wenn man es kombiniert, ziemlich unschöne Effekte und bei großen Datenmengen, das ist der Normalfall, kann man die halt nicht mehr alle von Hand beheben, weil das wären dann zu viele. Hier habe ich ein Beispiel, zwei Layer, wir machen ein Union, Layer 1, Layer 2. Nun, wenn ihr da auf diesen, seht ihr, mit dem Rubberband äh, bereich achtet, da seht ihr, gibt es da zwei schmale Brücken. Diese Brücken entstehen, weil Layer 1 und Layer 2 nur fast aufeinander passen und die Geos-Bibliothek, die meint dann halt, ja gut, da gibt es halt einen kleinen, die passen nicht ganz aufeinander, es muss so sein und dann gibt es halt so unschöne Geometrien, wo man aber eigentlich möchte, dass es zwei Polygone sind, aber es ist ein Polygon mit mit ganz schmalen Brücken. Äh, ebenfalls ein Klassiker ist, wenn jetzt in Geos wenn zwei Geometrien aneinander grenzen und die haben Stützpunkte und sie haben eigentlich gleiche Linien, aber einer hat einen Stützpunkt auf einer Linie und der andere nicht. Auch dann äh, gibt es häufig so kleine Splitterpolygone bei Verschneideoperationen, was sehr mühsam ist. Äh, ein weiteres Problem ist, dass dass wir trotz gültigen Geometrien manchmal Geos-Exceptions bekommen, numerische Exceptions. Mit gültigen Geometrien ist das sehr selten, aber es kommt leider vor. Hier sehen wir so einen Fall und wenn man mit diesen cookies algorithmen in der Toolbox arbeitet, ist das nicht sehr gut, weil man kriegt erstens keine Meldung, wo das ist und der Algorithmus bricht einfach ab. Also die, die Exception wird nicht aufgefangen und dann weitergemacht, sondern es wird einfach aufgehört und so konnte nichts machen. Genau, äh, soweit die Probleme mit den Kugis-nativen Algorithmen. Jetzt als zweites habe ich mir das äh, V-Overlay-Modul von GRASS angeschaut. GRASS hat eine, ein etwas anderes Konzept als Kugis. GRASS hat ein topologisches Vektordatenmodell. Also eigentlich ideal für Verschneideoperationen. Nachteil allerdings beim Import vom Kugis-Datenmodell ins Gras-Datenmodell, wenn man da große Datenmengen hat, das kann dann kann je nachdem schon eine Weile dauern. Gut, man muss jetzt korrekt sagen, wenn Kugis die Verschneideoperation macht mit Geos, dann wird auch eine Topologie gebraucht, sie wird auch einfach immer on the fly erzeugt von dieser Geos-Bibliothek. Gut, die, die Operatoren, die heißen bei GRAS etwas anders, also es gibt da nicht Intersection, Union, Difference und Symmetrical Difference, sondern End, was, was Intersection, OR ist Union, NOT ist Difference und XOR ist Symmetrical Difference. Was mir bei GRAS sehr gefällt, ist der Parameter Einrast, der heißt auf Deutsch Einrastschwelle für Grenzen, SNAP. Der ist sehr praktisch, weil damit kann man eben diese Sliver-Polygone vermeiden. Wenn man den, schon wenn man den nur auf, sagen wir mal, einen Zentimeter oder zehn Zentimeter stellt, bei metrischen Koordinatensystemen hat man schon einen Großteil dieser, dieser Sliver-Problematik -Pro einfach weg, ohne dass man etwas machen muss. Das ist sehr wertvoll. Und äh, auch sehr gut in ich weiß nicht, ob es immer der Fall ist, aber mit, bei den Beispielen, die ich gerechnet habe, konnte Grass automatisch mit ungültigen Geometrien umgehen. Das heißt, dass zeitintensive, flickende Geometrien das entfällt. Gut, dann gibt es noch äh, das Modul Saga. Da weiß ich am wenigsten darüber. Äh, ist sogar ein deutsches Produkt in C. geschrieben. Soweit ich gesehen habe. Äh, braucht es kein Geos, also die Verschneidoperationen sind scheinbar da selber implementiert. Ja. Und ich habe jetzt da einen kleinen Benchmark gemacht zwischen diesen drei verschiedenen Tools. Der Benchmark war etwas schwierig, weil sobald größere Datenmengen da sind, geht es auch lange. Und wenn man dann nochmal versuchen will und so, dann ist die Konferenz schon bald da. Ja. Gut, ich habe das auf Windows gemacht mit Kugis 13.3, mit Gras 782. Die Saga-Version wüsste ich jetzt nicht gerade. Und die Daten, die ich verwendet habe, sind aus dem Kanton Solothurn. Der eine Datensatz sind Polygone zu Wassergefahren, also Gefahrenzonen. Und der zweite Datensatz ist die Bodenbedeckung. Ja, das sind jetzt, Wassergefahren sind relativ komplexe Polygone. 7627 und Bodenbedeckung sind einfachere Polygone, aber dafür mehr. Äh, ja, genau. Also, das ist noch nichts, ist noch kein Big Data, das ist noch Small Data, sage ich mal. Jetzt habe ich mal die Intersection getestet. Und zwar seht ihr da den Sch Schrägstrich. Also, zuerst. Das linke ist Layer A Wassergefahren, Layer B Bodenbedeckung und dann habe ich das noch umgetauscht und geschaut, ob das einen Unterschied macht in der Laufzeit und das macht es tatsächlich. Also cookies Native ist wesentlich schneller, wenn man zuerst die Wassergefahren, äh, Wassergefahren als Layer A und Bodenbedeckung als Layer B nimmt, als umgekehrt. Bei Gras. Äh, ja, kleine Differenz und bei Saga ist es auch eine große Differenz, einfach auf die andere Seite. Vielleicht, da wir noch etwas Zeit haben, wieso kann das sein, habe ich mich gefragt. Eigentlich, theoretisch müsste es ja genau gleich lange gehen, weil es ist ja symmetrisch und so und die Antwort ist äh, eigentlich ja, aber äh, bei Cookies ist, ist man schneller, wenn man zuerst sozusagen den Layer mit, der, mit den komplexeren Geometrien hat, weil als ersten Schritt, bevor die, bevor die Intersection mit allen anderen Objekten gemacht wird, wird geschaut, welche schneiden überhaupt, weil die anderen muss ich nicht anschauen. Und das wird zuerst mit der Bounding Box gemacht, das geht auch noch. Und die, die in der Bounding Box sind, die müssen dann präzise getestet werden, ob sie wirklich schneiden. Und wenn sie für diesen Test hat eben die Geos-Bibliothek sogenannte den Mechanismus der Prepared-Geometries. Das heißt, die Geos-Bibliothek macht dann einen Index auf den Segmenten und ist der einmal erstellt, dann ist der Test, ob eine Geometrie schneidet, sehr schnell. Und wenn das einmal gemacht wird für die komplexe Geometrie, dann können die anderen sehr schnell getestet werden. Wird es hingegen umgekehrt, kann das nicht gemacht werden, also dann wird dann zwar die Einfach-Geometrie, Prepared mit Index, aber dann muss immer jedes Mal wird dann die geschnitten mit der Komplexer und Das dauert dann viel länger. Genau. Ja, ihr seht, also am schnellsten Saga 52 Sekunden. Genau. Grass hat da deutlich am längsten. Jetzt als zweiten Benchmark habe ich in Union gemacht. Da sind die Zeiten deutlich länger. Ja, auch hier gibt es bei Cookies native einen großen Unterschied in der Reihenfolge, gleichen Grund wie vorher, genau, und hier ist Saga sehr viel langsamer als die anderen beiden. Äh, dann wollte ich eigentlich noch einen dritten Benchmark machen, äh, der dann wirklich mit großen Datenmengen arbeitet, also das, sind jetzt, äh, das ist jetzt die Bodenbedeckung der Schweizer Kantone, die das, die freie Daten haben, und dann geschnitten mit einem Eisenbahnpuffer äh, ein Kilometer um die Eisenbahnlinien äh, Hat jetzt mit Cookies Native etwas über fünf Stunden gedauert und äh, ich hätte das gerne noch mit Grass und Saga gemacht, aber da äh, war die Konferenz schon da und die Zugfahrt nicht, nicht lange genug. Genau, äh, also kurzes Fazit zum Abschluss, also Vektorverschneidungen sind zwar ein alter Hut, aber sind immer noch erstaunlich problematisch und CPU-intensiv, geht lange. Alle die drei Anwendungen, die ich jetzt da getestet habe, die rechnen nur mit einem Thread. Und ja, es gibt doch große Performanceunterschiede. Ich persönlich würde jetzt Fazit sagen, am mühsamsten für mich sind die Geometrieprobleme. probleme Also ich würde es zuerst mit Gras versuchen, da das dort am besten gelöst ist mit Gras- und Einrastschwelle. Und erst wenn, wenn dort die Analyse wirklich viel zu lange geht, würde ich eine andere Analysemethode verwenden. Gut, ja, dann wären wir am Schluss. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Marco, auch von mir. Gibt es noch Fragen? hat man auch überprüft, ob, also wie die Qualität der Daten sind, also man hat ja diese Probleme am Anfang, haben Sie ja sehr schön ähm, äh, genannt, also gerade diese dünnen Verbindungslinien und dass äh, die Flächen vielleicht doppelt waren oder so, ähm, gibt es da eine Aussage zwischen den drei Varianten? Also da bei den Slivers? Ja, also bei Grass gibt es diese Einlastschwelle, um das zu vermeiden, bei den, bei Kugis Native gibt es das nicht und bei Saga habe ich es jetzt nicht gesehen in der Toolbox. Ich ja. kenne mich dort aber zu wenig aus, weiß nicht, ist jemand von Saga hier? Nein. Kann man schon sagen, dass ähm, das GRAS äh, qualitativ am besten war. Äh, Meiner Erfahrung nach ja, ja. Hast du eine Einschätzung, wie viel besser PostGIS wäre, modernes mit Multithreading und so weiter? Ähm Gut, also die layer operation die müsste man sowieso selber SQL-mäßig zusammenbauen, aber ansonsten wird es wahrscheinlich, da ja QGIS und PostGIS brauchen beide Geos im Hintergrund, wobei ich einschätzen würde, dass wahrscheinlich QGIS noch etwas schneller ist, weil KUGIS hat es halt besser unter Kontrolle mit den Tests, macht zuerst den Bounding-Box-Test und dann den prepared Geometry und bei der Datenbank Weiß man halt nie richtig, wie das rauskommt, da ist man immer etwas auf die Kunst des Query Planners angewiesen. Darum würde ich, habe es nicht probiert, da würde ich sagen, dass es mit PostGIS maximal so schnell ist wie mit QGIS Native. Oh, andererseits muss ich sagen, ein Argument spricht noch für die Gegenseite, und zwar äh, mit PostGIS und PostgreSQL kann man in neuen Versionen äh, parallele Queries machen. Das heißt, es könnte sein, dass dort der Query Planner dann einen parallelen Plan vorschlägt und dass dann äh, auf mehreren CPUs, auf mehreren Cores gerechnet wird. Ja. Bei QGIS wird es im Moment nur auf einem Core gerechnet. Äh, ich habe zwar einen Pull Request gemacht, der das ändert und der diese Algorithmen multithreaded berechnen würde, aber der äh, ist noch hängig. Ja. <lacht> Sonst noch Fragen? Ähm, mit der Grasverschneidung, da ist ein Problem, vielleicht weißt du da irgendwas zu, was man da machen kann, dass ja ähm, auf Ebene der Attribute immer dann für den einen, für die Attribute, die aus dem einen Layer kommen, so ein Präfix A-Unterstrich, bei dem anderen B-Unterstrich vorgeschrieben wird. Und ähm, zudem auch, wenn man das über, den, ähm, über Kugels macht, also über die Toolbox, die Spalten eingekürzt werden, weil irgendwie da anscheinend noch immer Shapefile als Zwischenergebnis verwendet wird. Zumindest glaube ich mit Kugels 3.4 war es noch so. Ähm, kann man da irgend, gibt es da irgendeine eine, eine Möglichkeit, das zu unterbinden? Mit diesem A Unterstrich davor? Ich habe es mal über einen Modeller gemacht, aber das ist natürlich auch ein bisschen sperrig. Äh, ja, das stimmt. Das ist jetzt mehr eine Processing-Frage. Wahrscheinlich, also die einzelne Operation, die kürzt die, die Attributnamen natürlich nicht falls nicht nach Shapefile geht. Aber wenn man mehrere kombiniert, dann... Äh, ja. Früher war Shapefile das Zwischenformat und dann wurde es immer gekürzt. Jetzt ist es aber so, dass wenn mehrere, sagen wir mal, Cookies-Operationen hintereinander sind, das nicht mehr über Shapefile geht. Ja, also das war aber tatsächlich noch... Also ich habe jetzt bei der 310er noch nicht geguckt aber es war als schon in dem äh, Processing normalerweise anscheinend Geopackage als Zwischenformat genutzt worden ist oder temporär jedenfalls, wo das nicht mehr gekürzt worden ist, war das bei den Graswerkzeugen, also bei der Verschneidung schon noch so. Aber eben auch dieses A-B-Unterstrich, da manchmal stört es nicht, aber manchmal nervt ein, dass ja auch, wenn dem immer was davor steht. Aber da gibt es jetzt kein, äh, keine Möglichkeit, wo man mal drauf zugreifen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es ob bei GRAS ob's da Optionen gibt, wo man das ändern kann, aber sonst kann man einfach den Ausgangs-, den Enddatensatz nehmen und dort die Attribute okay. umbenennen. Ja. Ja. Dann habe ich noch, noch eine Frage, und zwar diese Einstellung im Processing, wo man diese, diese Frage, wie soll er mit den fehlerhaften Geometrien umgehen, kann man ja einmal eingeben, ignorieren. Genau, ja. Und dann gibt es noch das Neue sozusagen, also einfach gänzlich ignorieren oder so ähnlich. Gibt es da eine Empfehlung oder was jetzt der prinzipielle Unterschied ist? Da kommt darauf an, was man möchte. Also, wenn man möchte, dass es sicher durchläuft, dann kann man Ignorieren wählen. Wenn man möchte, dass auf der sicheren Seite sein, dann kann man auch sagen: Ja, die ganze Operation abblasen, sobald eine nicht gültige Geometrie erscheint Und wenn man sozusagen mutig ist, und weil manchmal gehen ungültige Geometrien dann doch noch irgendwie, dann kann man auch sagen, ja, achte nicht darauf, sondern mach einfach die Operation. Dieses Nicht-Prüfen. Ja, genau. Dann gibt es aber häufig, sehr häufig Geos-Exceptions. Okay, danke. Okay. So, dann war das die Session, dann bedanke ich mich nochmal bei Marco und bis zum Nachtag Kaffeepause.